Ja, moin zusammen. Es ist wieder Montag und das heißt, es geht weiter mit der Reihe Making and Do It Yourself. Und heute werden wir mal ein bisschen praktisch und nicht immer bei der Theorie hängen bleiben. Heute gehen wir direkt an den Drucker und ich zeige dir, wie dein erster Druck gelingen kann. Dafür habe ich natürlich einige Screens hier für euch vorbereitet. Ach, Ich muss noch auf Teilen gehen. Ähm, ich habe ja einen etwas abenteuerlichen Aufbau und meinen 3D Drucker einmal auf die Cam gestellt. Ähm, da kommen wir nachher zu, aber erst einmal doch ein paar Hundebilder, ein paar <lacht> Folien und dann gehen wir direkt an den Drucker. Okay, so gelingt dann erster 3D-Druck. Ähm, die letzten Male hatten wir schon einige Theorien, wie das überhaupt funktioniert mit einem 3D-Drucker und jetzt ganz konkret die Frage: Woher weiß der Drucker eigentlich, was er konkret machen soll, wenn ich ihm irgendeine Datei gebe? Wie kommt da dann am Ende ein Plastikteil raus. Im Prinzip ist das ganz einfach. Am Anfang steht immer der 3D-Körper. Das ist meistens eine sogenannte STL- oder OBJ-Datei. Die erstellt man am Computer oder lädt sie sich runter. Die geht dann in einen Slicer. Das ist die Schnittstelle zwischen unserem 3D-Körper und dem 3D-Drucker. Der übersetzt nämlich diesen Körper in einen Maschinencode, den der Drucker verstehen und abarbeiten kann. Die drei häufigsten Slicer, die open source und kostenlos sind, sind hier Cura, Prusa Slicer oder der Slice3R oder Slicer. Da gehen wir nachher auch nochmal kurz drauf ein. Und dann natürlich der wichtigste Part, was müssen wir am 3D-Drucker machen, welche Vorbereitungen sind nötig, damit unser Druck dann am Ende auch wirklich funktioniert. Fangen wir also mit der Druckdatei an. Es gibt verschiedene Modelle aus dem Internet, die man sich zum Beispiel runterladen kann, wenn man vielleicht noch nicht so die Erfahrung hat, eigene Dateien zu erstellen. Ähm, da ist hier immer Singiverse eine ganz gute Adresse, weil dort viele Maker kostenlos ihre Dateien zur Verfügung stellen, zum Runterladen, Nachbasteln, Anmalen mit Anleitungen teilweise. Ähm, man kann sie natürlich auch, oder das empfehle ich immer, sie selbst zu erstellen, denn irgendwann hat man viel von anderen gedruckt und merkt dann, hm, eigentlich passt das nicht so genau auf meinen Use Case und wir sind ja auch irgendwie alles Maker und möchten selber machen. Also geht es dann an eigene CAD-Software. Im nächsten Jahr geht es dann mit dem Blog weiter, wie erstelle ich denn eigentlich meine eigenen 3D-Dateien und was muss ich machen, damit ich das dann am Ende auch hinbekomme. Das ist nämlich gar nicht so schwer, wie es sich vielleicht anhört. Und wir brauchen für die FDM-3D-Drucker immer eine STL- oder OBJ-Datei. Die sieht dann, also so ein 3D-Körper sieht dann ungefähr so aus, wie hier auf den Bildern. Das ist jetzt die solide Ansicht. Und was dahinter steht, das ist einfach nur ein Oberflächenkörper. Das heißt, die Oberfläche dieses Objektes hier ist mit kleinen Polygonen beschrieben, bestehend aus Punkten, Ecken und äh, Faces, äh, Flächen. Und die setzt der 3D-Drucker dann am Ende um und macht daraus ein, ja, ein kleines Plastikteil. Gut, haben wir das mit dem 3D-Körper und der Grunddatei erst einmal geklärt, kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte, nämlich dem Slicing, also dem Erstellen des Maschinencodes. Hier wird entsprechend der 3D-Körper in die Befehle ähm, übersetzt. Und da gibt es jede, jede Menge Einstellungsparameter, die wir vornehmen können, die auch teilweise vorempfohlen wurden, damit das Ganze auch funktioniert. Hier schauen wir uns jetzt einmal die kostenlosen Slicer, Ultimaker, Cura, Slice3R und Prusa Slicer an. Ähm, ja, will gar nicht lang drüber reden. Die sehen alle gar nicht so unterschiedlich aus. Man hat hier eine Sicht, wo man seinen 3D-Körper sehen kann. Man hat irgendwo ein Fenster, wo man hier zum Beispiel die verschiedenen Parameter sieht, die man dann einstellen kann. Wie zum Beispiel die Z-Höhe von den Layern. Also wie viel das Bett am Ende sich verschieben soll oder der Kopf, um von Schicht zu Schicht zu fahren. Und es gibt noch sehr, sehr viele weitere Settings, die man einstellen kann, wenn man schon ein bisschen mehr Erfahrung hat oder wirklich, ja, noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten haben möchte. Aber im Prinzip für den Anfang reichen meistens die Anfängereinstellungen. Da gibt es häufig in vielen Slicern auch die Abstufung Experte, Benutzerdefiniert, äh, Anfänger. Ja. Probiert das einfach, fangt langsam an und steigert euch dann nach und nach. Der zweite Slicer ist hier der Prosa-Slicer. Das ist der, den wir bei uns im FabLab auch mittlerweile eigentlich für so gut wie alle Geräte, ausgenommen von den Ultimaker natürlich, verwenden. Einfach, weil er uns mittlerweile die beste Performance bietet, aber das ist natürlich auch immer eine Einstellungssache und wir haben uns jetzt noch nie gewöhnt, wir arbeiten gerne mit dem. Deswegen werfen wir nachher auch einen Blick in diesen Brusa-Slicer und dann zeige ich euch mal live, wie sowas eigentlich aussieht. Hier haben wir auch wieder ein Druckbett, unseren Körper. Wir haben irgendwie Einstellungen für die ganzen Parameter, können umschalten zwischen einfach, erweitert oder Experte. Aber da schauen wir nachher nochmal genauer rein. Hier nochmal ein Blick in den Slice3R. Der hat auch wieder unser Objekt, ein paar Einstellungen ist alles sehr ähnlich, ist dann Geschmackssache. Auf was musst du denn jetzt konkret beim Slicen achten? Was sind wichtige Stellschrauben, die wir andrehen müssen, damit unser Druck am Ende gelingt? Letztes Mal habe ich euch einige verschiedene Materialien vorgestellt. Und das ist tatsächlich auch der springende Punkt, denn je nachdem, was wir drucken, brauchen wir andere Einstellungen, damit der Druck am Ende gelingt. Ähm, zunächst einmal gibt es, hatte ich... Das war, glaube ich, auch letzte Woche, verschiedene Durchmesser von Filamenten, einmal 285 oder 175. Hier müsst ihr entsprechend schauen, dass ihr wirklich die richtige, den richtigen Durchmesser eingestellt habt, weil sonst funktioniert das mit dem ganzen Zusammenspiel von Drucker und Filament am Ende nicht. Und der Druck schlägt wahrscheinlich viel. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt ist natürlich die Temperatur, und zwar sowohl von der Nozzle als auch vom Heatbed. An der Nozzle wird das Filament aufgeschmolzen. Je nach Material brauchen wir hier zwischen so 210 bis 250 Grad. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir einstellen können, ist die Kühlung. Das heißt, das ist prozentual angegeben die ähm, Geschwindigkeit oder die Power des Lüfters, der dann am Ende unsere äh, Schicht, die aufgetragen wurde, wieder abkühlt, damit wir die Schichten miteinander verbinden können. Und dann natürlich die Geschwindigkeit, wie schnell der Druckkopf von A nach B fährt, damit das dann auch alles irgendwie am Druckbett haftet und noch ein ordentliches 3D-Objekt gibt. Nach den Materialeinstellungen haben wir natürlich auch die Druckeinstellungen, also die Parameter, die wir während dem Druck oder beim, beim Slicen vom Druck ähm, verändern können. Das ist zum, zum einen die Schichthöhe, also wie viel die Z-Achse sich bewegen soll, um mit der nächsten Schicht fortzufahren. Das ist einmal das Infill. Wir erinnern uns, die 3D-Datei besteht aus Oberflächenpolygonen. Das heißt, innerhalb dieses Objektes gibt es keine Informationen, was da denn reingedruckt werden soll. Jetzt könnte man das natürlich massiv machen. Das ähm, ist aber gar nicht nötig. Das macht das nur unnötig schwer. Äh, und man braucht sehr viel Material. Deswegen kann man hier so ein sogenanntes Infill oder Füllmuster reinlegen. Dazu aber später auch noch mehr. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit für die äh, Druckbetthaftung eine Schürze oder Rand, Prim heißt das im Englischen. Ich empfehle immer mit den englischen Begriffen zu arbeiten, weil die Deutschen meistens etwas unglücklich und weniger geläufig sind. Aber übersetzt wäre das Schürze oder Rand oder Prim oder Skirt im Englischen. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig auch noch die Stützstrukturen, aber viele weitere. Keine Angst, das sind erstmal die wichtigsten. Damit kommt ihr schon ganz schön weit. Nachdem wir in den Slicer die Einstellung gemacht haben, müssen wir natürlich auch einen Blick auf den Drucker werfen, denn unser Slicer muss natürlich wissen, wie groß ist mein Bauraum überhaupt, welche Sprache spricht der Drucker, also welche Firmware ist installiert, wie muss ich mit ihm reden, damit er am Ende auch wirklich seine Motoren bewegt, welche Düse ist verbaut, da hatten wir letztes Mal auch, es gibt verschiedene Durchmesser beispielsweise und damit das alles mit dem Zusammenspiel und Vorschub und Co. funktioniert, der berechnet das automatisch. Im Normalfall ähm, muss der Düsendurchmesser stimmen. Und bei Druckern, die mehrere Extruder haben, also mit mehreren Filamenten gleichzeitig drucken kann, brauchen wir natürlich auch die Extruderanzahl. Wenn wir zwei haben, müssen wir die auch einstellen, sonst können wir sie entsprechend nicht verwenden. Das waren jetzt schon sehr, sehr viele Vokabeln. Keine Angst, ich habe sie euch noch einmal anschaulich hier aufgeschrieben. Das ist jetzt das Bild von eben, so einer ähm, leiste also in schichten zerlegte 3d körperdatei und hier ist farbig eingefärbt einmal die verschiedenen ja, komponenten dieses teils hier in so einem braungelb sehen wir beispielsweise die schürze oder rand oder im englischen auch einfach prim genannt diese dient dazu dass das teil am ende gut am druckbett haftet und sich nicht während dem druckprozess loslöst und dann ja, der Drucker praktisch keine Chance mehr hat, auf die letzte Schicht aufzubocken, weil das Objekt irgendwo anders ist. Dann gibt es hier sogenannte Wandlinien oder auch Outer Walls auf, im Englischen. Hier kann man die Anzahl einstellen und damit die Dicke dieser Wand bestimmen. Also es gibt einmal hier die äh, Outer Walls und die Inner Walls. Outer Walls sind hier das dunkle Gelb und das andere hier dieses helle Gelb. Ähm, wenn man eine einstellt, hat man entsprechend einmal den Düsendurchmesser, zum Beispiel 0,4 ähm, als Außenwandschicht und 0,4 als Innenwandschicht. Wenn man die entsprechend erhöht, hat man dann ein Vielfaches des Düsendurchmessers als Außenschicht. Das ist vor allem wichtig, wenn man Teile drucken möchte, die zum Beispiel etwas robuster sein sollen. Da macht es dann Sinn, diese Wandstärke entsprechend zu erhöhen. Es macht aber meistens keinen Sinn, bei großen Objekten die Wandstärke so weit zu erhöhen, dass es praktisch massiv nur aus Wandlinien besteht, denn diese Wandlinien brauchen deutlich länger als zum Beispiel dieses ähm, Füllmuster zum Drucken. Und damit dauert der Druck wirklich Ewigkeiten. So, hier in lila dargestellt haben wir die sogenannte Bodenschicht oder der Bottom Layer. Der ist ähm, relevant, weil er hauptsächlich für die Druckbettanhaftung mit sorgt. Deswegen gibt es in vielen Slicern die Möglichkeit, diesen, diese Bodenschicht separat einzustellen. Da kann man dann zum Beispiel den Vorschub, den sogenannten Flow, also wie, mit wie viel Druck das Filament aus der Düse gepresst werden soll, erhöhen, damit es sich so ein bisschen mit dem Druckbett verbindet und besser anhaftet. Und es macht meistens Sinn, die Bodenschicht etwas langsamer zu drucken, damit eben diese Druckbetthaftung besser funktioniert. Und dann später beim Objekt kann man dann wieder schneller drucken, weil das nicht mehr so wichtig ist, dass er sich wirklich mit dem Bett verbindet. Hier in rot dargestellt, sehen wir jetzt dieses Infillmuster. Das sind jetzt einfach kleine Vierecke. Das kann man beliebig wählen. Habe ich gleich auch nochmal ein Bild für euch. Und je nachdem, welches Muster und welche ähm, Dichte man von diesem Infill nimmt, hat man natürlich auch andere Festigkeitseigenschaften des Objektes. So, fehlen eigentlich nur noch die sogenannten Stützstrukturen. Die sind hier in grün dargestellt. Diese Stützen werden nach dem Druck von uns entfernt, die möchten wir nicht mit dabei haben. Aber die braucht der Drucker, damit er, ähm, wenn er irgendein, wenn er zum Beispiel einen T drucken möchte und hier diese Teile kann er nicht einfach in der Luft drucken. Das bedeutet, wir erstellen Stützstrukturen, worauf er diese Schichten von unserem Objekt dann ganz bequem auflegen kann. Da die aber nicht zu unserem Objekt gehören, müssen die entsprechend später entfernt werden. Dann gibt es noch zu guter Letzt die Deckenschicht oder den sogenannten Top-Layer. Der ist dann dafür da, dass das Objekt auch schön sauber verschlossen wird und dass wir eine gute schließende Decke haben. Hier macht es teilweise Sinn, diese Deckenschicht etwas zu erhöhen, zum Beispiel bei flexiblen Materialien, weil hier sonst häufig Löcher in dieser oberen Schicht entstehen und man dann in den 3D-Körper reinschauen kann oder in, in das 3D-Druckteil reinschauen kann und dann das sieht, was man im Normalfall eigentlich nicht möchte. Hier nochmal einige, oh, ich sehe, die 3D-Bienenwaben sind etwas verrutscht, das tut mir natürlich leid. Äh, einige Infill-Muster oder Innenfüllmuster, wie ich es so schön einfach mal ins Deutsche übersetzt habe. Ähm, es gibt die Möglichkeit, hier so ein geradliniges Zickzack praktisch zu legen. Ähm, dann etwas Konzentrisches zu machen. Ganz, ganz beliebt sind auch die Bienenwaben in 2D oder 3D. Ein Gyroid wird sehr, sehr häufig gedruckt und auch die Dreiecke. Wir haben bei uns im FabLab tatsächlich so ein kleines Testpattern gedruckt, dass man sich diese kleinen Würfel einfach mal anfassen und ähm, in die verschiedenen Richtungen die Festigkeit prüfen kann. Das empfehle ich euch tatsächlich auch, wenn ihr einen Makerspace habt oder einen eröffnen möchtet, weil das ein sehr, sehr gutes Gefühl vermittelt, wie viel Infill brauche ich überhaupt, damit es stabil ist und welches Infill sollte ich verwenden. Ähm, man kann nämlich den, die Fülldichte oder den Füllanteil auch noch ver verändern. Und Anfänger neigen vor allem dazu, am Anfang zu sagen, ja, ich drucke jetzt mit 80 Prozent. Das soll ja ordentlich stabil sein. Oder noch schlimmer, ich drucke das am besten mit 100 Prozent, weil das soll schön massiv und, ja, soll, nie, soll niemals kaputt gehen. Das ist beim 3D-Druck aber tatsächlich eigentlich nicht notwendig. Ganz im Gegenteil, wenn man den Infill auf 100 Prozent stellt, hat man häufig so kleine Blasen an der Außenwand vom 3D-Druck, weil einfach die Wände sich übereinander, also diese Infill-Wände sich reinlegen, an die Outer Wall stoßen, also diese äußere Wand, und sich dann hochwölben. Und dadurch entstehen so kleine Kugeln an der Oberfläche des 3D-Drucks, wodurch der wieder ja, unschön wird und besser nachbearbeitet werden muss. Standard-Infills oder in Dichten für das Infill sind so 15 bis 30 Prozent. Mehr braucht man eigentlich selten. Gut, kommen wir noch mal zu einem kurzen Punkt, und zwar der Firmware, also die Sprache, die unser 3D Drucker am Ende spricht und den äh, Maschinencode, den der Drucker am Ende versteht. Eine Open Source und kostenlose Variante, die eigentlich bei den allermeisten Druckern aufgespielt ist, ist die Marlin Software. Ähm, die läuft am Ende auf dem Mainboard des 3D Druckers und ist für die Koordination zuständig. Also sie koordiniert das Zusammenspiel von Heizelement, steuert die Motoren. Ähm, bestimmt, was auf unserem Display angezeigt wird und welche Einstellungen wir während dem Druck oder am Drucker direkt haben. Und äh, sie managt natürlich auch alle Sensoren, so ein automatisches bed leveling wenn das unser Drucker unterstützt zum Beispiel, wird alles in der Firmware geregelt. Ähm, die Firmware hat am Ende einen sogenannten oder braucht einen G-Code, um den Drucker dann am Ende anzusteuern. Dieser G-Code ist dann einfach eine lange, lange Reihe von Maschinenbefehlen, die der Drucker abarbeiten kann. Wenn euch die Marlin-Firmware interessiert, habe ich euch hier nochmal den Link aufgeschrieben. Wenn ihr einen Basteldrucker zum Beispiel aus China habt, kommt er meistens mit einer Firmware des Herstellers. Es macht häufig Sinn, da Marlin drauf zu spielen, weil Marlin viel viel mehr Unterstützung erfährt und tatsächlich auch meistens oder häufig ein schöneres Druckergebnis liefert als die Custom-Firmware, die bei eurem Basteldrucker dann vielleicht drauf war. Da gibt es aber auch sehr viel Unterstützung im Internet. Googelt einfach euren Drucker, äh, euren Drucker und Marlin. Da gibt es meistens schon fertige Repositories. Schauen wir uns so eine G-Code-Datei doch einfach mal an. Ähm, sie hat sehr, sehr viele Zeilen. Das hier ist tatsächlich nur der Anfang einer G-Code-Datei. Und ähm, sie ist freundlicherweise auch etwas kommentiert. Und wir sehen hier, diese G-Befehle sind zum Beispiel, dass man die absoluten Koordinaten verwenden soll dass man ähm, den 3D-Drucker einmal home soll, also alle Endschalter anfahren, damit er weiß, wo er am Ende ist. Und natürlich auch die Befehle, fahre X auf diese Position, fahre den Extruder auf diese Position. Wenn euch das interessiert, das ist wirklich für Profis, ähm, könnt ihr einmal bei Mali nachschauen. Da gibt es die verschiedenen Befehle, die ihr dann auch selbst schreiben könnt und Code-Examples etc. Sowas eignet sich zum Beispiel, um eine automatische Routine zu schreiben, damit das Bett also gelevelt werden kann und der Drucker automatisch alle Bett-Level-Punkte anfährt. Okay, schauen wir jetzt aber einfach mal in den Brusa-Slicer rein. Ähm, hier ist er auch schon. Ich habe hier mal ein kleines, wunderschönes T erstellt, ähm, um euch einige Objekte zu zeigen. Es gibt erst einmal zwei Ansichten. Das ist hier der, die solide Ansicht des 3D-Modells. Und das ist hier einmal die Schichtansicht. Die entsteht erst, wenn ihr ähm, das Objekt gesliced hat, also Schicht für Schicht aufgebaut habt. So, es gibt die Möglichkeit hier, ähm, das Objekt entsprechend auf dem Druckbett zu verschieben oder noch einmal zu skalieren. Wir können es natürlich auch manuell drehen oder hier einfach sagen, okay, leg dich jetzt auf diese Kante oder da bist du vielleicht gar nicht so gut legt dich wieder auf diese Kante. Ähm, genau. Wenn das Ganze jetzt gesliced wird, dauert das kurz und wir gehen automatisch hier in diese Schichtansicht. Hier ist es wichtig immer, wenn ihr eure Datei gesliced hat, einmal Schicht für Schicht durchzuscrollen, ob euch der Parameter hier so oder ob euch die Parameter hier schon mal so gefallen oder ob euch irgendetwas auffällt. Ähm, da macht es vor allem Sinn, einmal auf die Bodenschicht zu gucken. Liegt mein Objekt wirklich plan auf? Weil häufig passiert es, ähm, kann ich einmal demonstrieren, dass es zum Beispiel hier so leicht, na, ich möchte nicht drehen, äh, dass es hier so leicht hochgekippt ist. Und wenn wir das dann entsprechend slicen und uns die Bodenschicht, oder hier sehen wir schon, dass er Stützstrukturen darunter generiert, aber wenn wir uns die Bodenschicht ansehen, sehen wir, okay, hier bis da diese lila äh, Bodenschicht kommt, dauert irgendwie ganz schön lang und die sollte doch eigentlich plan aufliegen. Das heißt, hier hat man schon mal eine erste Fehlerquelle gefunden und kann sie entsprechend vermeiden. Ähm, ich stelle einmal ein anderes Infill ein, weil dieses äh, Geroid ja doch eher ungewöhnlich ist. so Aber wir sehen jetzt auch direkt, wenn wir das umgestellt haben, Slice dann wieder und wenn wir in die Schichtansicht gehen und jetzt hier runterscrollen, Sehen wir, dass ein anderes Infill-Muster reingelegt wurde, nämlich einfach diese kleinen Vierecke hier. In der Schnelleinstellung gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier das Infill einmal anzupassen. Wir müssen das entsprechend wieder leisten, damit er weiß, wie die Schichten jetzt aussehen soll. Und wir sehen direkt, okay, das ist jetzt nicht mehr so dicht wie eben schon, aber diese 15% waren schon echt dicht und sind für dieses Teil auf jeden Fall mit ausreichend. Ich lege das jetzt mal wieder schön auf den. Boden, ähm, so, damit wir das auch gut, gut sehen. Ähm, wir gehen jetzt einfach einmal durch die einfachen Einstellungen. Ich hoffe, ich komme hier zurecht, weil ich sonst immer in den Experteneinstellungen unterwegs bin. Es gibt erst einmal Voreinstellungen, nachdem ihr euren Drucker ausgewählt habt. Das ist jetzt bei uns zum Beispiel der Prusa i3 MK3 S. Ähm, und da könnt ihr erstmal sagen, okay, welches Material verwende ich denn? Zum Beispiel PLA. Hiermit kommen schon sehr, sehr viele Voreinstellungen, die ihr nutzen könnt, wie die Geschwindigkeit des Druckers oder die Temperatur der Nozzle, die eigentlich in den allermeisten Fällen für ein Standard-PLA geeignet sind, sodass ihr nur noch kleine Anpassungen machen müsst, damit der Druck wirklich gelingt. Hier kann man einmal die Z, also die, die, den Z-Versatz einstellen, wie viel die Druckachse verfahren soll bei jeder Schicht. Das kommt natürlich darauf an, wie man drucken möchte und das wirkt sich immer auf die Druckzeit aus. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier einmal, ja, das möchten wir tun, auf 0,15 umstellen, sehen wir hier unten direkt, okay, dieses Teil druckt jetzt eine Stunde 39. Wenn wir sagen, hey, das ist ein Prototyp, wir wollen nur mal gucken, ob das überhaupt irgendwie was taugt, so wie ich das konstruiert habe, können wir das zum Beispiel auch auf 0,3 einstellen. Und dann sehen wir direkt hier, wir haben nur noch 57 Minuten, weil er eben weniger Schritte in die Z-Achse verfahren muss. Okay, was wir hier jetzt sehen, ist, dass der Drucker so einen kleinen Rand um dieses Druckobjekt bildet. Das ist diese eine Linie hier. Das ist der sogenannte Skirt. Der ist immer sinnvoll, wenn ihr jetzt keinen Rand, also hier dieser, dieser Prim, von dem ich eben gesprochen habe, damit es an, der, an dem Druckbett besser haftet. Ähm, dieser Skirt ist immer sinnvoll. Der fährt einmal, bevor das 3D-Objekt angefangen wird zu drucken und baut den Druck in der Düse auf, ähm, damit sich alles, ja, was da vielleicht noch an Resten drin ist, einmal schön rausschnoddert und damit dann wirklich ein konstanter Filamentfluss an eurer Düse entsteht, wenn ihr den Druck startet. Daher am besten immer mit Skirt drucken. Beim brusa -Slicer ist das tatsächlich immer voreingestellt, das heißt, man kann es gar nicht, ähm, also man kann es schon, wenn man es aus dem G-Code rauslischt, aber beim Slicen kann man es, soweit ich weiß, gar nicht ausschalten. Gehen wir einmal durch die Einstellungsmöglichkeiten. Ähm, hier gibt es einmal die Druckeinstellungen. Das ist auch gar nicht so voll im ähm, einfachen Modus. Da haben wir einmal die Fülldichte, die wir eben schon angeguckt haben. Wir haben das Füllmuster, was wir auswählen können. Spielt hier mal gerne ein bisschen rum und schaut euch das in der 3D Ansicht an. Wir haben das Deckenfüllmuster, also das Muster, wie die oberste Schicht am Ende gelegt werden soll. Ähm, und wir haben natürlich auch das Bodenfilmmuster und am Ende noch Stützstrukturen. Da können wir einfach sagen, generiere welche oder generiere eben keine. Und er fragt uns hier direkt, ich hätte gerne eine weitere Einstellung vorgenommen. Darf ich das tun? Macht in dem Fall Sinn. Der weiß das besser als ich. Ähm, ja. Sonst vielleicht noch kurz ähm, der Raft. Der Raft ist, wenn wir uns das einmal anschauen, Dafür müssen wir das Druckobjekt noch mal ein bisschen drehen, sonst er, ja, wobei doch der erstellt das eigentlich auch so. Ähm, genau, der Raft ist so eine erste Schicht hier das Grüne, ähm, um das, Druck, äh, das Druckteil entsprechend aufzubocken. Ähm, dieser Raft wird erstellt oder kann einfach abgelöst werden, gerade bei flexiblen Materialien kann man den dann einfach abziehen. Und das eignet sich vor allem, wenn ihr jetzt keine platte Oberfläche habt, diesen Raft zwischen Stützstrukturen und eurem Druckobjekt zu legen, damit ihr die besser und sauberer am Ende auch entfernen könnt. So. Ähm, dann sind wir in den Druckeinstellungen hier auch schon fertig und können weiter gucken, welches Material haben wir eigentlich. Die Voreinstellungen hatten wir PLA gewählt. Die Farbe ist hier eigentlich erst einmal egal. Wichtig ist, dass der Durchmesser stimmt und dass hier die Temperaturen stimmen. Auf eurem Filament, was ihr gekauft habt, ist meistens so ein kleiner Aufkleber drauf. Da steht vom Hersteller empfohlen, mit welchen Drucktemperaturen und mit welchem Druckbetttemperaturen ihr das Ganze drucken sollt. Das ist meistens so ein Bereich von plus minus 10 Grad. Bewegt euch in diesem Bereich, schaut euch ein bisschen an, wie sieht das das Teil aus, wenn ich es mit 210 oder 220 Grad drucke. Ähm, dazu habe ich aber später auch noch ein paar Bilder. Hier auch ganz, ganz wichtig die Druckbetttemperatur, die hat nämlich sehr viel mit unserer Druckbetthaftung am Ende wieder zu tun. Dann auch wieder die Kühlung, der Kühler, äh, Kühler soll ständig laufen oder eben nicht. Ähm, in den Experteneinstellungen oder erweiterten können wir hier dann auch noch die Prozentzahl, okay, das kriegt da genau, äh, die Prozentzahl, also die Geschwindigkeit des Lüfters einstellen. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn ihr dann sowas wie PETG druckt, weil hier der Lüfter ungefähr besser auf 80 Prozent laufen sollte oder bei einem flexiblen Material sollte er auf 60 Prozent gelegt werden. Das gibt euch aber auch alles der Hersteller vom Filament auf seiner Seite meistens mit, dass ihr das dann einstellen könnt. Gehen wir wieder in die einfachen Einstellungen. Ganz am Ende, hier müsst ihr eigentlich nie was umstellen, es sei denn, ihr wechselt die Düse und ihr solltet natürlich beim ersten Mal prüfen, ob das auch richtig passiert ist. Der Düsendurchmesser ist 0,4 mm das habe ich in meinem Drucker verbaut, alles gut. Das hat nämlich damit zu tun, wie viel Vorschub am Ende generiert wird und wie viel Filament am Ende aus der Nozzle rauskommt. Okay, das war's schon. So viele Parameter waren das doch eigentlich gar nicht. Hier in dem Slicer gibt es jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier verschiedene ähm, Profile für unterschiedliche Schichten anzugeben. Ähm, schaut euch das einmal an. Da gibt es auch viele schöne Tutorials zu, wenn euch das interessiert oder fragt einfach nach. Ähm, hier gibt es dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, zweifarbig zu drucken und an der Stelle einen Filamentwechsel ähm, vorzusehen und dann mit einem blauen Filament beispielsweise einfach weiter zu drucken. Gut. So viel zum Prusa-Slicer. Gehen wir einmal weiter und zwar schon direkt zu unserem 3D-Drucker. Ähm, bevor wir auf den Drucker schalten, einmal die wichtigsten Schritte, die ihr vor eurem Druck machen müsst. Das ist nämlich einmal das Auto Home. Das kommt natürlich auf den Drucker an, aber ich empfehle immer, es zu machen. Beim Auto Home fährt er einmal seine Endschalter an. In dem Fall bei meinem Delta-Drucker fährt er jetzt alle Achsen einmal nach oben, fährt auf seine Endschalter und dann weiß er, okay, ich habe 210 mm nach unten Platz und dann kommt mein Druckbett. Wenn ihr dieses Auto Home am Anfang nicht macht und eure Z-Achse zum Beispiel nach unten fahrt, weil ihr das Bett leveln möchtet, weiß der Drucker nicht, wo sein Nullpunkt ist und wenn ihr Pech habt, fährt er halt direkt in euer Bett rein. Das ist uns mit dem Ultimaker Original einige Male passiert, weil da dieser Auto Home am Anfang wirklich gemacht werden sollte, da er sonst diesen Nullpunkt nicht hatte und ungebremst irgendwo einfach in seine Wände gefahren ist, weshalb man dann häufiger mal den Ausschalter betätigen musste, weil er von selbst nicht mehr aufgehört hat. So, nachdem ihr also eure Endpositionen einmal angefahren habt, da gibt es eine, so äh, ein, eine Einstellung, könnt ihr einfach wählen, Auto Home, fährt da automatisch hin, müsst ihr natürlich euer Material laden. Dafür gibt es in der Software auch eine Einstellmöglichkeit. Ähm, je nachdem, was ihr da habt, könnt ihr sagen, okay, ich habe PLA und dann hat der Drucker schon vorkonfiguriert, dass er auf 180 Grad vorheizt und dann könnt ihr euer Filament entladen und laden. Als drittes müsst ihr das Druckbett leveln, dass es auch wirklich schön eben ist und an allen Stellen richtig aufsitzt. Dann als viertes das Druckbett reinigen. Das macht man am besten mit ein wenig Alkohol. Aber hier ist wichtig, das Druckbett sollte kalt sein, weil wenn es warm ist, dann gebt ihr den Alkohol drauf. Der verdampft einfach. Dann seid ihr vielleicht lustig, aber eurem Druck bringt das leider nicht so viel. Ja, Und dann könnt ihr auch schon den Druck starten, solltet aber in jedem Fall die erste Schicht beobachten. Wir schalten jetzt einfach einmal um auf den Drucker. Ich schalte ihn an. <lacht> Vorsicht, es ist vielleicht ein bisschen laut. Ich habe euch hier auf den Drucker einmal einige Objekte gelegt, die man braucht. Das ist so eine, ein kleiner Seitenschneider. Der eignet sich ganz gut, um das Filament zum Beispiel am Anfang abzuschrägen, um es besser einführen zu können oder auch um Schlitzstrukturen dann zu entfernen. Dann, je nach Drucker, bei meinem ist das jetzt hier ein kleiner Imbusschlüssel, gibt es Werkzeuge um das Druckbett zu leveln, also einzustellen, dass es auch wirklich eben ist. Bei mir sind das hier so drei kleine Schrauben und die müssen entsprechend angepasst werden, damit es auch wirklich eben ist. Dann habe ich hier noch ein Tuch, wo ich ein bisschen Isopropylalkohol draufgegeben habe. Das ist, um das Druckbett einmal zu reinigen. Und es gibt noch Möglichkeiten wie hier das Blue Tape zum Beispiel, um eure Druckbetthaftung ein bisschen zu erhöhen, falls das auf eurem glatten Bett nicht so gut funktioniert. Okay, das hier ist einfach nur ein Stück Papier, damit wir das Druckbett gleich leveln können. Bevor wir aber loslegen, gebe ich einmal den Befehl, dass er sich auto-homen soll. Zack, das kann ich hier einfach einstellen. Ich hoffe, ihr hört es nicht zu so sehr. Und jetzt ist er einmal ganz nach oben gefahren und ihr seht ihn nicht mehr. So, dann habe ich hier jetzt die Möglichkeit zu sagen, Control, äh, nicht Control, Natürlich nicht. Ähm, Motion. Zack. Und Move Access. Ah, verdammt. Das funktioniert natürlich jetzt nicht so gut, weil ich jetzt ein bisschen zur Seite gucken muss. Ähm, bei Prepare, Move Access ist das natürlich. Und hier habt ihr die Möglichkeit zu sagen, Move Z. Ihr seht, wie gesagt, auf dem Bild leider nicht viel. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Und hier habt ihr die Möglichkeit, jetzt mit dem Druckkopf nach unten zu fahren. Ich habe das vorher als Auto-Home gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier zu weit runter drücke, bleibt er bei seinem Null hoffentlich stehen und fährt nicht einfach die ganze Zeit ins Bett rein. Ähm, für das Druckbett-Leveling, es gibt viele Drucker, die machen das mittlerweile schon automatisch und haben entsprechende Sensoren. Aber ähm, wenn ihr das zum Beispiel selbst machen möchtet, zack, ich stelle jetzt mal auf einen Millimeter, dass wir nicht in unser Druckbett rasen, ähm, gibt es die Möglichkeit, diesen kleinen Papierschnipsel hier zu nehmen und den leicht zu bewegen, während ihr das Ding nach unten fährt. So, Dafür sollte natürlich die Duse sauber sein, also diese Filamentreste, die vielleicht am Anfang noch dran sind, ähm, sollten hier entsprechend entfernt werden. So, Dann kann man das, ich versuche das mal, dass ihr es vielleicht ein bisschen seht, dieses Papier immer ein bisschen bewegen. Mein Drucker ist jetzt komplett auf Null gefahren. Er stellt es leider nicht ein. Das heißt, mein Papier kratzt noch nicht. Ich müsste jetzt also das Druckbett ein wenig nach oben fahren, um das exakt zu leveln. Das mache ich jetzt nicht, weil ich dann aufstehen muss und hier einen riesen Bücherberg habe, den ich dann vielleicht umschmeiße, weil da die Kamera draufsteht. Aber ich würde in dem Fall jetzt mit dem Imbus hier diese drei Schrauben einstellen, würde alle Punkte bei den Schrauben einmal abfahren mit dem Druckkopf und würde schauen, dass dieses Papier überall schön kratzt, indem ich es immer so leicht hin und her bewege. Wenn ich das dann alles eingestellt habe, ähm, reinige ich noch mein Druckbett. Hier habe ich mein Tuch mit Alkohol schon vorbereitet. Ähm, dafür sollte ich vielleicht vorher die Achse ein bisschen nach oben fahren. Empfiehlt sich immer. Ich nehme wieder die größeren Schritte. Zack. So nehme dann das Tuch und wische hier einfach einmal mit dem Alkohol drüber. Das hat den Effekt, dass jetzt Fettrückstände, die wir mit den Fingern auf das Druckbett gebracht haben, entfernt werden, weil dieses Fett eben dafür sorgt, dass unser Druckbett am Ende, also unser Druckteil nicht auf dem Druckbett haftet. Gut, wenn wir das dann alles eingestellt haben, ach, hier müssen wir raufgehen. Ja, dadurch, dass das ursprünglich eine Custom-ROM hatte, hat es ein paar andere Knöpfe, wie vom Hersteller vorgesehen. Und deswegen ist die Menüführung hier etwas äh, spannend. So, dann kann ich sagen, okay, Print SD, Print from SD, also äh, Drucker von der SD-Karte, die dort in diesem Drucker drin ist, kann den Druck starten. Dann heizt er entsprechend hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr irgendwie dieses Druckbett seht. Genau, da seht ihr jetzt, ähm, er heizt jetzt das Druckbett auf 60 Grad und danach, wenn er das geschafft hat, kommt die Temperatur. Die stellt er dann auf 210, äh, 15 Grad, das habe ich im Slicer so eingestellt. Hier seht ihr noch die Möglichkeit, ähm, die Geschwindigkeit des ganzen Drucks zu erhöhen. Der steht jetzt auf 100 Prozent, nimmt also das, was ich im Slicer eingestellt habe. Und hier seht ihr noch, wie viel Zeit er schon gedruckt hat oder wie lange er noch braucht. Das ist von Drucker zu Drucker unterschiedlich. Okay, bevor ich die Kamera fallen lasse, schalte ich immer wieder zurück, mache den Drucker aus, damit ihr mich wieder besser ähm, versteht. Und jetzt komme ich nochmals zu typischen Druckfehlern, wie sie aussehen und wie ihr sie vermeiden oder erkennen könnt. Das allerallerwichtigste, wenn ihr euren ersten Druck startet, bleibt bei der ersten Schicht dabei, beobachtet sie und guckt, ob da alles glatt läuft. Denn die erste Schicht ist das Wichtigste. Hier treten eigentlich schon 80 Prozent aller Druckfehler auf, die im Laufe des Drucks sowieso dann irgendwann erscheinen würden. Das ist zum einen natürlich die Gefahr vom Ablösen des Objekts vom Druckbett. Das kann man mit verschiedenen Mitteln äh, bekämpfen, sage ich jetzt mal. Aber bei kleinen oder auch hohen Bauteilen solltet ihr immer einen Prim verwenden. Der muss am Ende entfernt werden. Das ist ein bisschen nervig, aber es lohnt sich und erspart euch meistens am Ende doch Arbeit. Dann das Druckbett solltet ihr gut säubern, dass keine Fettrückstände mit drauf sind. Und ihr müsst die richtige Betttemperatur, je nachdem, welches Material ihr verwendet, einstellen. Ich habe hier einige Vortemperaturen für euch. Für PLA sind das zum Beispiel 60 Grad, für PETG 80 bis 85 Grad, bei TPU um die 40 Grad und bei ABS sogar 100 Grad. Dann die große, große Frage. Mein Druck haftet einfach nicht. Ich habe die Temperaturen schon beliebig angestellt. Ich habe den Z-Abstand schon gelevelt und ein bisschen damit rumgespielt, sollte ich ein Haftmittel verwenden oder sollte ich das nicht. Da gibt es verschiedene Meinungen und auch sehr, sehr laute Stimmen im Internet beispielsweise. Deswegen habe ich euch hier einige Haftmittel einmal rausgesucht, die so typischerweise verwendet werden. Das ist einmal hier oben das Blue Tape, welches ich bei meinem Drucker ganz gerne verwende. Dann ähm, gibt es auch viele, die mit Haarspray oder hier einfach mit Klebestiften arbeiten, bei uns im FabLab haben wir zum Beispiel so extra Printerfix oder ähm, Betisys sprays die man verwenden kann, die eigentlich auch ganz gut funktionieren. Es gibt extra Platten, die man auf sein Druckbett drauflegen kann, sogenannte Bildtech-Platten, wo sehr sehr viele drauf schwören. Ähm, ich persönlich arbeite am liebsten mit im Wasser gelösten PVA. Äh, wenn wir uns an letzte Woche zurückerinnern, erinnern, PVA ist das wasserlösliche Material, aus dem Stützstrukturen gemacht werden und Darauf haftet das Filament tatsächlich sehr, sehr gut, weshalb ich gerne damit arbeite. Ähm, hier noch einmal ein Bild von unterschiedlichen Druckbetten. Hier in der Mitte haben wir ein reines Glasbett, das unbehandelt ist. Hier links haben wir das Glasbett von unserem Ultimaker im FabLab, das mit diesem PVA-Gemisch bestrichen wurde. Das sieht hier einfach so ein bisschen messy und dreckig aus. Das ist aber tatsächlich gar nicht so schlecht. Wenn wir das reinigen, möchten wir das von Fett reinigen und nicht von diesem PVA weil es dadurch tatsächlich auch besser haftet. Und es gibt auch so solche Folien, die man auf das Druckbett aufkleben kann. Der Vorteil ist hier, wenn euer Teil mal zu gut haftet, das kann nämlich auch sehr gut der Fall sein, macht ihr euch nicht das Druckbett kaputt, sondern müsst dann nur diese Folie austauschen. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Materialien, aus denen die Druckbetten sein können. Das ist einmal hier das Alubett von meinem Drucker beispielsweise, ähm, vom Usa 3D-Drucker hier so ein Fädelstahl-Bett mit einer PEI-Beschichtung. Die gibt es sowohl als Pulver als auch als glatte Variante. Und hier ist das Beispiel einer BuildTech Matte. Man sieht, die ist auch schon ein bisschen abgeranzt. Die war viel in Benutzung. Aber bei unserem Da Vinci, den wir stehen haben, ist das tatsächlich die beste Möglichkeit. Und ja, die Drucke sind eher zu fest auf dem Druckbett als zu lose. Da komme ich auch zu dem Punkt zu viel des Guten. Hier sehen wir ein Federstahlbett vom Brusa 3D Drucker, wo sich die Beschichtung einfach mit dem Druckbett zusammen aufgelöst hat oder abgelöst hat. Das funktioniert auch tatsächlich ganz gerne mal oder passiert ganz gerne mal bei Glasbetten und dann hat man entsprechend kleine Glassplitter mit in seinem 3D gedruckten Objekt. Und die Druckplatte hat dann natürlich hier so eine Unebenheit, die man nicht haben möchte. Das heißt, wenn hier zu viel ist, druckt das auch nicht mehr gut und man muss sie ersetzen. Übertreibt es also nicht mit dem Haftmittel, versucht es erst einmal ohne und einfach mit Parametereinstellung, bevor ihr jetzt zum Beispiel direkt Haarspray drauf pfeffert und euer Objekt nie wieder vom Druckbett lösen könnt. Ähm, hier auch mal einige Bilder, wo es dann zum Beispiel nicht geklappt hat mit der Druckbetthaftung. Das sieht dann hier, sieht man meistens schon in der, Ober äh, in der ersten Schicht, ähm, löst sich einfach ab und man bekommt hier so ein Filamentbrei irgendwie raus so wie links sollte es aussehen. Und hier sehen wir einmal ein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das schon ein bisschen erkennt, aber das hat sich tatsächlich losgelöst. Und hier an dieser Stelle sieht man dieses Muster der Stützstruktur, die hier vorne angebracht wurde, die er jetzt da hinten aufdruckt. Und da hat sich das Druckteil einfach vom Druckbett gelöst und der Drucker hat dumm, wie er ist. Er weiß ja nicht, dass das Druckteil ab ist. Dort seine Stützstrukturen weitergedruckt, obwohl sich das natürlich verschoben hat, sein Druckobjekt. Ähm, mit der Zeit entwickelt man so ein Auge dafür, wie die erste Schicht aussehen sollte, damit sie wirklich hält. Ähm, die muss so ein bisschen angedrückt werden. Also wenn man sich die Schicht dann hier so anschaut, das Bild ist leider nicht so scharf, das tut mir leid, ähm, sollten die Layer ähm, lückenlos aneinander liegen. Die sollten sich nicht so aufbäumen, dass ihr wirklich was Überstehendes habt. Sie sollten aber auch keine Lücken haben, dass ihr durch die, also auf die Druckplatte durchgucken könnt. Sie sollten schön Schicht für Schicht aneinander liegen und hier so ein geschlossenes ähm, Gitter bilden. Ähm, von Weitem sieht das dann ungefähr so aus. Hier hat er gerade den Prim gedruckt. Hier nochmal der Call, behaltet die erste Schicht im Auge, hier hatten wir einige Mitglieder, die schnell weg mussten und zu faul dafür waren. Und da hat sich der Druck tatsächlich vom Bett gelöst. Und der Extruder hat sich hier komplett eingeschnoddert, weil er das Material entsprechend nicht auf sein Druckteil aufbringen konnte. Er hat das durch die Gegend geschoben und sich dann hier Stück für Stück so einen Ball ähm, gebildet, der dann in die ganze Einheit mit reingeschmolzen ist. passiert auch häufiger mal bei verschiedenen Druckern. Ähm, und das braucht dann sehr, sehr viel Arbeit, das einzeln mit ja, und Wärmekolben hier wieder abzutragen. Daher schaut euch die erste Schicht an, nehmt euch die Zeit, guckt auf die Druckbetthaftung, ansonsten kann euch halt sowas passieren und dann müsst ihr wieder den Drucker bearbeiten. Wenn ihr jetzt mit Schülerinnen und Schülern oder anderen in eurem Makerspace arbeitet, habe ich hier nochmal eine Folie aus unserer aktiven Einweisung. Auf was musst du aufpassen? Natürlich, der 3D-Drucker ist auf 200 15 Grad heißt, das Druckbett ist meistens zwischen 60 und 80 Grad. Es gibt Verbrennungs- und Quetschungsgefahren. Wenn der Drucker sich bewegt, am besten Hände weg. Ähm, die Mitglieder sollten keine Veränderungen am Drucker vornehmen. Also ähm, die Düsen wechseln zum Beispiel, machen bei uns nur geschulte Mentoren, damit sie entsprechend die Maschine nicht kaputt machen. Ähm, es sollen nur freigegebene Materialien verwendet werden, um zum Beispiel zu vermeiden, dass jemand ein eigenes abrasives Filament verwendet, was dann in einer Messingdüse ist und die komplett ja, durch die Reibung beschädigt. Ähm, bei uns, bei Glasbetten etc. sollte kein Spachtel verwendet werden, weil der entsprechend die Druckbetten verkratzt. Ähm, und natürlich bei uns muss man sich in eine M äh, Nutzungsliste eintragen. Da haben wir auch so ein kleines Maker-Kartensystem, um zu prüfen, ob die Person wirklich eine Einweisung hat oder nicht. Gut, jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Ich gehe noch einmal durch typische Drucksachen, äh, Fehler von Drucken. Ähm, und zwar am Ende ist das eine Gefühlssache. Ähm, hier zum Beispiel hat sich die Stückstruktur vom Druckbett gelöst und die Frage ist, abbrechen oder fängt er sich wieder? Wir sehen, er hat hier in die Luft gedruckt und ich habe gesagt, nö, das schafft er schon. Man hat hier gesehen, okay, er hat sich irgendwann gefangen und hat sich hier wieder seine Stückstruktur aufgebaut und dann am Kinn angesetzt. Ähm, das Typischste, was man häufig auch bei ABS-Drucken hat, ist das sogenannte Warping. Das bedeutet, dass die, das Druckteil sich teilweise vom Bett löst und hier an einer Kante so hoch hochwirbt. Ein weiterer typischer Fehler ist das sogenannte Stringing. Das ist, dass der Drucker zwischen den Objekten oder hier zwischen so Teilen wie den Ohren zum Beispiel Fäden zieht. Das passiert häufig, wenn die Geschwindigkeit nicht passt oder wenn der Rückzug, also die Retraction, einfach falsch eingestellt ist. Dann kann es auch sein, dass die Achsen einige Schrittverluste haben. Dann druckt der Drucker auf einmal ein bisschen weiter links an seinem Objekt weiter, weil er nicht weiß, dass er mit, dem, mit der Achse hängen geblieben ist und sein Druckkopf jetzt eigentlich ganz woanders ist. Das sieht dann so aus. Dann ganz, ganz wichtig, die richtige Temperatur für das Material finden. Dieses ähm, Teil hier wurde zu heiß gedruckt. Das sieht man immer, indem ähm, das Objekt so ein bisschen fuzzy wird. Also das glitzert so ganz komisch und hat äh, also das licht bricht sich einfach sehr sehr komisch in den zu heiß gedruckten teilen ähm, hier sieht man ganz gut hier wurde die geschwindigkeit am ende erhöht und zwar ist hier so eine, eine kante ihr seht oben wird der würfel weiter das liegt daran dass hier einfach die geschwindigkeit weil man keine zeit mehr hatte um ja, 150 prozent oder so auf 150 prozent gestellt wurde und dann kann es sein, dass das, Druckbett, äh, das Druckteil am Ende etwas größer wird. Ähm, dann hier, das war ein Firmware-Problem. Da hat sich so eine sogenannte Z-Nase gebildet. Das ist die Stelle, wo der Extruder, ähm, also das, das Z-Bett bewegt und entsprechend nach oben baut. Und wenn das falsch eingestellt ist, ist das an unserer Außenkontur und nicht innen. Und dann könnte man die hier zum Beispiel sehen. Das ist also meistens ein Slicing- oder Firmware-Problem. Gut, dann die Kunst mit elastischem Filament. Da muss man tatsächlich ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl entwickeln. Es passiert häufig, dass sich hier so Löcher bilden, weil man die oberen Schichten, ähm, weil man mehr obere Schichten drucken muss. Hier haben wir wieder ein zu heißes Material. Das ist eigentlich ganz gut gelungen, das hier auch. Und hier hat die Geschwindigkeit einfach nicht bestimmt, weil man elastisches Material sehr, sehr langsam drucken muss. Also üben, üben, üben. Fehler gehören dazu, lasst euch nicht entmutigen. Versucht ein Gefühl für die Parameter und Materialien zu entwickeln. Erlebt diese Druckfehler live, weil daraus lernt man sehr, sehr viel. Die Sache mit der Druckbetthaftung irgendwann meistert man es. Gebt nicht auf, fragt den Foren nach, fragt bei Fablabs nach. Dieses Problem haben alle, nicht nur ihr. Und beobachtet euren Drucker und während er läuft, könnt ihr auch Temperatur, Geschwindigkeit, Vorschub etc. anpassen. Und auch einfach mal schauen, äh, in einem Würfel, wie verändern sich denn die Schichten, wenn ich diese Parameter anpasse, um ein Gefühl dazu zu bekommen, welcher Parameter was bewirkt. Also Fehler gehören dazu. Lasst euch nicht entmutigen. Euer erster Druck klappt bestimmt. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es geklappt hat, ob ich euch weiterhelfen konnte oder wenn es nicht geklappt hat, was eure Fragen sind. Nächste Woche. Beziehungsweise, ich glaube, nach Weihnachten geht es dann mit der 3D-Konstruktion weiter. Wie erstelle ich eigene Dateien für den 3D-Drucker? Auf was muss ich achten und mit welcher Software kann ich arbeiten?